Ja, ich kannte vorher schon einige, zum Beispiel äh, ihr Investigativ-Tool äh, äh, äh, oder die Arbeit mit äh, Verification. Die hatten wir selber im Haus schon, äh, sind wir im engen Kontakt zu, äh, beim Infokanal haben wir selber mitgearbeitet. Das finde ich auch wichtig, dass man sich äh, äh, austauscht, was äh, wollen wir, äh, was können sie realisieren, also die zwei Sachen kannte ich schon. 2018. Ich glaube, das ist zu kurz gefasst. Ich glaube, wir haben einen riesigen Strukturwandel, in dem wir uns befinden. Die Menschen lesen Qualitätsjournalismus. Sie lesen es halt nur nicht mehr gedruckt oder immer weniger. Aber es ist keine Krise des Journalismus, des Qualitätsjournalismus, sondern eher das Geschäftsmodell. Also ich glaube an den Qualitätsjournalismus, er wird wahrscheinlich digitaler, noch mehr. Und es ist aber auch jetzt kein Grund für allzu großen Pessimismus, weil in dem Moment, wo die Leser uns konsumieren, ist mir egal auf welchem Kanal. Was? Aus publizistischer Perspektive, auf, aus äh, Geschäftsperspektive, werden wir uns damit beschäftigen, wie wir noch mehr im digitalen Geld verdienen und äh, wir müssen uns dabei bei der Frage äh, äh, eine Antwort äh, überlegen, wie nah wir den Lesern kommen. Sehr cool geworden.